Hey meine Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video von mir. Heute kann ich immer noch kein Make-up-Video machen, weil meine Haut immer noch total schlecht ist. Ähm, ja. Deswegen nochmal ein Lava-Video. Ich weiß, es nervt euch bestimmt inzwischen, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann unmöglich jetzt auf meine Haut schon wieder... Ähm, Make-up drauf klatschen, das gilt auf keinen Fall, weil es ist ja auch gerade am Abheilen und das wird wieder auf jeden Fall, ja, es gibt ja einiges zu erzählen, wie immer, ab heute sind die Geschäfte wieder teilweise auf, bezüglich Corona und ja sind auch wieder Leute in der Stadt unterwegs und das Leben geht so ein bisschen weiter. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die wieder zurückrudern und wieder alles schließen, weil die Fallzahlen wieder in die Höhe schießen. bleibt jetzt abzuwarten, ob ähm, es wieder schlimmer wird oder ob es sich hält oder sogar sinkt was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Ich bin da relativ skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Dieses ganze Thema, es geht mir auch so auf den piss. Ich kann es nicht mehr hören, ich kann nicht mehr drüber nachdenken. Es nervt mich einfach nur noch. Ich würde so gern jetzt gerade weil das Wetter wieder so schön ist jetzt inzwischen, würde ich so gern am Markt sitzen und Käffchen trinken. Und einfach leben. Aber es geht ja nicht. Es ist einfach scheiße, dass das alles jetzt im Moment in Frage gestellt wird und dass die Menschen immer noch Abstand halten sollen und Mundschutz teilweise und weiß der Geier was nicht alles. Ich bin ehrlich, ich bin davon wirklich genervt, am Ende nicht. Und Und macht Martin Rutter zum Beispiel, der hatte ja, sein Freund ist gestorben. Und seitdem war der auch nicht mehr live auf Instagram, der hat überhaupt nichts mehr in Social Media gemacht. Was auch sehr schade ist, weil der halt, ja, der war immer jeden Tag eine Stunde live jetzt bezüglich Corona ich fand das eine super Idee und ich fand das voll cool von dem. Aber der macht im Moment auch nichts mehr. Und Wie gesagt, die ganze Woche kam kein Video von mir online, weil ich auf, meine, auf meinen Green gewartet habe, der jetzt da ist. Also ich habe hinter mir eine grüne Wand und projiziere mit dem Final Cut Programm da einen Hintergrund drauf. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, aber... Ja, was will man machen? Jeder einzelne kann nichts machen, ehrlich gesagt. Was will man denn machen? Man muss da durch, es fragt einen keiner, ob man das will oder nicht. Und ja... Auf jeden Fall... Beschäftige ich mich mit allem möglichen Kram im Moment. Ich male wieder viel auf meinem iPad. Ich habe ja auch so ein Pencil dafür. Ja. Ich male viel. Ich hänge viel in Social Media rum, wie wir alle. Bin ich mir relativ sicher. Wir gehen mit den Hunden raus. Wir trinken Käffchen am Balkon. Wir... Wir treffen uns abends mit meinen Eltern, ja, halt so, was will man sonst großartig machen? Man kann nichts machen. Man kann die Situation nicht ändern. Es ist, wie es ist und, ja. Ich bin genervt, ich bin angekotzt, ich bin zickig. Ich habe keinen Bock mehr. Es nervt mich im Moment wirklich alles. Und ich habe an nichts mehr richtig Lust im Moment. Und es ist sowieso alles kacke im Moment. Und zum Beispiel bei der Edith. Da würde ich gerne mal ein Käffchen trinken. Oder mal zum Friseur. Ich sehe ja wieder aus wie Sau. Ich habe ja, wann war das? Vor zwei Wochen glaube ich, habe ich meine Haare selber gefärbt. Also nochmal drüber gefärbt, den Ansatz. War einfach die ganze Farbe komplett draufgeklatscht. Also ich habe mir da jetzt keine Mühe gegeben und da hier so und so und so und einzelnen Ansatz angemalt. Nee, nee. Ich sah aus, alles schwarz, ey, die ganzen Ohren schwarz, hier schwarz. Nackenschwatz. Aber was ich eigentlich auch mal dringend machen könnte und vielleicht auch sollte, wäre, meine Pinsel zu reinigen und meine Beautyblende. Wenn ich das jetzt hier so sehe, wie die aussehen, ich kann euch ja mal zeigen. Guckt da stehen mal an, wie der aussieht. Da ist das Baking Puder noch dran. Und das Make-up und der Concealer. Und eigentlich sieht er so aus. Also meine Beauty Blender sehen alle nicht besser aus. Und meine Pinsel. Ich kann euch ja mal welche zeigen. Hier. Hier sind alle Dreck. total versaut, aber irgendwie, ich kann mich zunächst im Moment aufraffen, ehrlich nicht. Und bevor ich irgendwie Look schminken kann, muss ich die Pinsel waschen. Die einen sagen, ich habe viel Pinsel und die anderen sagen, ich habe so gut wie keinen Pinsel. Ich bin der Meinung, ich habe so gut wie keinen Pinsel. So sehen die aus. Und da habe ich drei Kästen von. Also insgesamt. Mit jedem drei. Also größere Pinsel noch und so. Aber ich habe wirklich kaum Pinsel. Ich kann mein Vater mir sagen, was er will nur mein Mann. Aber wenn dann drei Looks geschminkt hast, sind die Pinsel versaut. Dann musst du sie einfach schon waschen, weil sonst hast du irgendwelche eigene Farbe da dran. Oh Mensch, nee. Ich krieg die Krise. Jetzt sitze ich hier. Laber wieder dummes Zeug in die Kamera. Ihr müsst euch den Scheiß auch noch angucken. Er tut mir voll leid, aber flotter ist live gerade. Muldern ist Mein permanent Fernseh gucken, das nervt mich auch am Ende echt. Also, ich hab wirklich am Ende keinen Nerven für gar nichts. Am nächsten Montag wird die Mina sterilisiert, also die kleine weißbraune Chekrasse Hündin. Die ist am 16. April 10 Monate geworden. Ja, die erste Narkose für die Kleine. Es tut mir immer irgendein Herzen wenn man die Hunde dann da abgeben muss. Und ich weiß, wo die sind, was mit denen passiert, ob es denen gut geht. Weil man muss sich ja mal vorstellen, die sind ja da in Kisten, also in Käfigen. Geht ja auch nicht anders, ist ja logisch. Aber ich glaube, die gehen mit denen nicht raus. Weil der Furby, als der Zahnstein weggemacht bekommen hat, und ich ihn abends abgeholt habe, ähm, da hat er gefiebst ohne Ende. Und ich dachte, hey, was, was hat der? Und dann bin ich mal mit ihm rausgegangen. Der hat fünf Minuten lang, ohne Pause, durchgehend gepieselt. Und das ist kein Hund, der einfach unter sich laufen lässt, wenn der irgendwo liegt, sondern der hält ein. Bis er platzt und noch drüber hinaus. Und da habe ich nur so gedacht, gehen die noch nicht einmal mit den Hunden mal kurz raus, dass sie ihn machen können? Ich meine, das ist ja bekannt. Ein Hund macht nicht auf seine Liegestelle. Aber da sind die, die Zwinger, die Kästen ja relativ klein für den Hund. Und das ist doch logisch, dass ein Hund dann nicht da reinmachen will. Da habe ich auch gedacht. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, um Gottes Willen. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht zu so welchem Tier, als ich gehe. Aber da habe ich mich wirklich gefragt, lassen wir die Hunde noch nicht immer raus? Scheint ja so. Zumindest war es beim Firby so, muss er so gewesen sein, weil ansonsten hätte er nicht so viel gepieselt. Und wäre auch nicht so aufgeregt gewesen, als ich wieder da war. Da hat sich überhaupt nicht richtig gefreut, dass ich wieder da war, sondern da hat so Druck gehabt in seiner Blase, der nur noch gequiekst und ist zum Ausgang gezogen immer wieder. Ja, dann habe ich irgendwann zu Max gesagt, dann mal hm, Regel das setz mal hier das Weitere ich gehe mal raus mit dem, der muss vielleicht ja und dann kam eine große Überraschung also fällt mir bald nichts mehr zu rein. und ich gucke im Moment auf viele YouTube-Videos und auf viel ähm, ja, Social-Videos, also zum Beispiel von kranken Menschen oder Reportagen über gewisse Themen und zum Beispiel in Deutschland, ich glaube Hannover war das, da gibt es eine Kinderintensivstation und da lehnen die ganz viele Kinder ab. Nicht weil die Kapazität nicht da ist, sondern weil die Pfleger fehlen. Das heißt, die entscheiden da, welches Kind geholfen bekommt und welches sterben muss. Da dachte ich mir auch so, wir leben hier nicht irgendwo in Afrika, obwohl das auch schlimm genug ist, dass man das sagen muss, dass wir es hier in Deutschland echt gut haben eigentlich, aber dass sogar in Deutschland, in einem wirklich guten Land, sowas ist, dass Kinder nicht aufgenommen werden auf einer Intensivstation, weil die Pflegekräfte fehlen. Da muss man doch mal überlegen. Da, da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Das ist ganz, ganz grausam. Und wie gesagt, dann hat da ein, eine Pflegerin drei, vier, fünf Kinder zu versorgen. Die ist froh, wenn sie alle Medikamente regelmäßig in die Kinder reinkriegt. Ganz zu schweigen von der Auf von, ach, wie heißt das. Von der Aufmerksamkeit her, die das Kind braucht. Es gibt ja da Kinder, die eigentlich rund um die Uhr Aufmerksamkeit brauchen und Hilfe und dass man sich um die kümmert. Und das können die überhaupt nicht leisten. Wie sollen die das denn leisten? Das geht überhaupt nicht. So Themen machen ich dann. Noch mal zusätzlich nachdenklich, weil ich meine, dass es im Moment los ist, ist schon die Härte hoch drei, aber dass dann zum Beispiel in Amerika oder so die Leichen dort weiß wohin gefahren werden oder einfach liegen gelassen werden, weil die nicht mehr wissen, wohin damit. Das finde ich schon heftig. Und dass man sich auch gar nicht mehr persönlich verabschieden darf, das finde ich auch ganz furchtbar. Also selbst wenn man sich vorhat, sich jetzt in der Zeit umzubringen, ich würde es lassen. Weil es kann sich keiner von dir verabschieden. Hätte man nur so weitergedacht. Aber das ist ja eh keine Lösung, sich umzubringen, um Gottes Willen. Es werden bessere Zeiten kommen. Ich hoffe es zumindest für uns alle. Und ja. Es muss werden. Aber auch, was das alles für die Wirtschaft bedeutet, das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Die Leute gehen alle pleite und... Keiner hat mehr Geld zur Verfügung und man kriegt auch viel weniger Gehalt im Moment, wenn man überhaupt noch Gehalt kriegt und nicht schon längst gekündigt wurde. Das ist ja auch immer so eine Sache, aber... Das ist einfach ätzend im Moment. Und ich bin ja nicht die Einzige, ich bin mir sicher, ihr seid auch genervt. Wir alle sind genervt. Wir sind alle genervt. Und ich bin mir sicher, dass die Lockerung nicht lange standhalten wird. Es wird schneller gehen, als wir alle denken, da ist wieder alles zu und die Maßnahmen werden noch härter. Das ist meine Prophezeiung. Naja, ich will jetzt auch nicht lange euch bequatschen mit so einem Müll, den eh keiner mehr interessiert. Dieser so Scheiße, Mann. Ich kann es auch bald nicht mehr hören und lassen wir es einfach. Es hat keinen Sinn, wir müssen da durch. Was jeder einzelne kann da eh nichts dran machen. Ich hoffe aber, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und, ja. Weitere Videos folgen, vielleicht jetzt regelmäßiger, muss mal gucken. Abonniert meinen Channel, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Aktiviert die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein Video hochlade. Gebt dem Video ein Däumchen nach oben. Wenn es nicht allzu ätzend war, mal wieder mein Geschwafel zuzuhören. Das geht mir selber auf den Piss, mein Geschwafel, ey. Aber ich kann echt nicht hier jetzt Make-up draufschmieren. Wir sind kurz vorm Abheilen. ein paar Tage und dann kommen auch wieder Make-up-Videos. Vielleicht Ende der Woche. Mal gucken. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt alle einen Balkon, wo ihr Sonnen könnt. Und vor allen Dingen, dass das Wetter bei euch gut ist. Ja. Weitere Videos folgen. Bis dahin. Ciao.